Ähm, mein Name ist Katja Wurzel. Ich bin 34 Jahre alt und äh, betroffen. Bei uns ist mit Huntington mein Vater. Der ist jetzt 60 und hat vor knapp drei Jahren die Diagnose bekommen, dass er Huntington hat. <lacht> Kam für uns sehr überraschend. Wir wussten vorher nicht familiär nichts äh, aus der Familie, weil wir seinen richtigen Vater nicht kennen und, ähm, ja, das ist quasi so der Hintergrund. Ich selbst äh, habe mich dann im Anschluss eigentlich direkt testen lassen und habe dann 2019 äh, am 14. Februar zum Valentinstag die frohe Botschaft gekriegt, dass ich halt auch Genträger bin. Er hatte schon sehr starke Anzeichen. Also, ja, wir gehen im Moment davon aus, dass er schon seit 15 Jahren ungefähr so ein bisschen Symptome hatte, aber es hat halt niemand irgendwie äh, wirklich auf Huntington geschoben, sondern eher halt einfach auf die äh, schwierige Kindheit und auf den Kopf und Psyche und ja, was, was glaube ich so ein bisschen naheliegend war. Und ähm, er hat immer sehr viel gespielt. Er hat halt sehr starke Überbewegungen. Er, ähm, er hat uns einfach so richtig einen vorgegaukelt, dass alles gut wäre, dass ähm, ja also er hat das Leben eigentlich so weitergelebt, als wäre nichts und wir haben aber gemerkt, dass es ihm eigentlich gar nicht gut ging damit. Das hat dann 17 dazu, äh 18 dazu geführt, als mein Onkel gestorben ist. Nee, das war 2016 sogar schon ist mein Onkel gestorben und er hat mich dann mitgenommen. Die haben damals noch im Saarland gewohnt und wir noch hier in Hessen. Und wir sind dann rübergefahren in den Osten, wo die, der größte Teil meiner Familie herkommt. Und äh, das ging halt die ganze Zeit, dieses Ruckeln. Also immer von vorne und nach hinten. Und das ging die ganzen dreieinhalb Stunden. Und ich, da haben wir schon gesagt, okay, irgendwas passt nicht so richtig. Er wollte aber nicht zum Arzt. Und dann, äh, ich glaube, zwei Jahre später, also 2018 sind sie dann meine Eltern für zwei äh, Wochen in, äh, nach Vietnam oder Thailand, ich weiß nicht, irgendwo da in die Richtung in ähm, um, um Urlaub geflogen. Und er konnte halt in den drei Wochen nicht mehr so schauspielern. Mhm. Und äh, da war er dann an dem Punkt, dass er gesagt hat, ähm, er braucht Hilfe, ist dann zu meiner Mama und hat auch gesagt, also jetzt ist es fünf vor zwölf, ich brauche ganz dringend Hilfe und irgendwas passt da nicht, ich habe keine Kraft mehr, ich kann das nicht. Und ähm, als sie dann aus dem Urlaub wieder kam, waren wir halt auch gerade äh, im Saarland zu Besuch und äh, haben sie dann da getroffen. Und das war halt irgendwie so auf, aufregend einfach. Also ich glaube, ich habe das weniger als Bedrohung wahrgenommen, sondern als eine unheimlich stressige Zeit. So diese, diese da zum Arzt, dort zum Arzt. Dein Hausarzt hat direkt gesagt, ähm, also das, was du hast, das sieht, sieht so eindeutig irgendwie nach Handhängen aus, witzigerweise. Und äh, in der Neurologie in März ich, haben sie ihm dann auch direkt gesagt, also wir machen einen Gentest. Es sieht schwer danach aus, als wäre es sowas. Es könnte natürlich auch was anderes sein. Im Nachhinein bin ich ganz froh, dass es Huntington ist, weil mhm. er so natürlich äh, noch ein bisschen was mitkriegt. Er kriegt was von seiner Enkeltochter mit, er kriegt von, sag ich mal, von uns als Kindern noch ein bisschen was mit, was das Leben so macht. Ähm, er kann einfach noch leben und er kann noch da sein. Wäre es jetzt irgendwas krebsmäßiges gewesen, wüsste ich jetzt nicht, ob er noch da wäre. Und das nimmt dann auch schon wieder so ein bisschen den positiven Effekt halt ein. Ne? Ja, und so war das dann halt. Dann kam irgendwann, waren wir dann in Bad Homburg und da gab es dann einen kurzen eine kurze Denkpause bei dem Professor, als er reinkam in das Wartezimmer und sah dann mich mit, mit Ela da sitzen und hat dann gleich gesagt, also ich würde halt erstmal gerne ihre Eltern alleine sprechen. Und da war mir dann eigentlich schon... Also das war so der Punkt, wo einfach klar war, okay, es ist Huntington. und... Ja, und dann weiß ich noch, habe ich meinen Mann noch kurz angerufen habe dann einfach nur gesagt, so hat sich bestätigt und es war eigentlich nie viel... Also viel in dem Moment war, war, war nicht viel Kommunikation, es war tatsächlich einfach dieses... Äh, ja, <lacht> ist halt jetzt erstmal so. Wir waren dann eine Pizza essen noch irgendwo und sind dann nach Hause gefahren. Und dann war natürlich erstmal viel telefonieren mit den ganzen Geschwistern von ihm, weil wir ja natürlich nicht wissen, wo er es jetzt her hat, ob es jetzt, die, ähm, ob es jetzt väterlicher oder mütterlicherseits ist. Ähm, da aber seine Mutter gar keine Anzeichen hat und seine Geschwister auch nicht wirklich, äh, gehen wir halt tatsächlich davon aus, dass es halt väterlicherseits wäre. Wir haben ihn gesucht, relativ intensiv. Tatsächlich kurz vorher sogar, bevor dann die Diagnose kam. Ähm, aber der Mann, der in seiner Geburtsurkunde steht, ist halt rein genetisch nicht sein Vater. Das hat sich dann halt jetzt rausgestellt. Und äh, ab da fehlen uns halt sämtliche Anhaltspunkte, weil meine, Sch äh, seine Mutter, also meine Großmutter, äh, ist halt an Alzheimer erkrankt und die äh, weiß halt, also sie, sie, sie kann es nicht mehr äußern sie kann es halt jetzt nicht mehr sagen und als sie es noch hätte sagen können, hat sie immer gesagt, erst wenn dein Vater auf mich zukommt und möchtest wissen, werde ich da irgendwas zu sagen und das war halt zu dem Zeitpunkt, als sie sich noch gut verstanden haben, leider nie der Fall und deswegen ist das halt immer noch so ein großes Fragezeichen, aber gut, kann man hier ja ein bisschen mit leben, ist halt jetzt so. Also er ist direkt in die, ähm, in die Rente, also er wurde dann auch erstmal krank geschrieben, hat dann die äh, BU-Rente beantragt und äh, ist auch nicht mehr auf Arbeit erschienen. Witzigerweise, also witzig ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, also überspitzt. Sein Chef hat uns dann erzählt, dass er doch äh, auch auf Arbeit öfter mal so Sachen hatte, wo er dann vor irgendwelche ähm, Baufahrzeugen gelaufen ge ist und sie ihn dann quasi da helfen mussten, dass er dann weg ist und dass sie halt festgestellt haben, dass er halt beim Schrauben und beim Schweißen, dass es halt ständig daneben gegangen ist und so. Ich meine klar, wir haben es dann gesehen an den Fingern. Also ich erinnere mich so, die letzten 15 Jahre hat mein Vater, glaube ich, auf Arbeit äh, seinen Daumen, seine beiden Daumennägel irgendwie gefühlt alle äh, Vierteljahre neu äh, <lacht> gehabt, weil er sie so einfach immer blau hatte und die Nägel dann abgefallen sind und so oder hatte irgendwelche Schweißwunden auf dem Arm und solche Geschichten. Das gab es schon öfters, aber ich glaube, da hat sich halt keiner, keiner, einfach überlegt, dass es das überhaupt gibt. Also ich muss zugeben, ich habe davor vielleicht irgendwann mal am Rande was gehört, aber nie wirklich bewusst. Und ähm, meine Mutter hatte halt in der Psychiatrieklinik gearbeitet, ähm, Anfang der 90er, Mitte der 90er. Und da hat sie tatsächlich auch mal einen Patienten gehabt, aber sehr jung. Also, der war wohl damals schon, als er dann gestorben ist, wohl irgendwie Mitte, Anfang 40. Dementsprechend halt irgendetwas, was halt schon sehr viel früher dann ausgebrochen ist. Aber wie gesagt, man hat halt nicht so, man hat halt nicht so wirklich sich damit auseinandergesetzt. Warum auch? Man muss es ja nicht, ne? Und jetzt muss man es halt. Und es ist halt auch der, der, der Punkt. Ich meine, ich bin von Natur aus sehr neugierig. Ich, es ist einfach so, also ich bin... Jemand, der Also ich kann nicht lange ein Geschenk da stehen lassen, ohne dass ich es auspacke und das ist, ähm, ja, ist vielleicht jetzt, äh, ja, doch schon, also ich habe, für mich war es unheimlich wichtig, sofort zu sagen, ich weiß es, weil ich in einem Alter bin, wo man tatsächlich anfängt, Familie einfach äh, zu planen und, und, und wissen zu wollen, was jetzt eigentlich kommt und auch es einfach zu verarbeiten. Also, ich glaube, ich hätte es jetzt weniger gut verarbeitet, wenn ich jetzt einfach gesagt hätte: ach, ich lasse das jetzt rechts und links liegen und äh, gehe jetzt einfach darauf, dass ich halt sage: Ich äh, mache jetzt nur, also lebe jetzt einfach weiter, als wäre es das nicht, nicht, nicht da. Und dafür gucke ich jeden Tag viel zu sehr in den Spiegel. Also, wenn ich meinen Papa sehe. Und, ähm, ja. Das ist, ich bin da sehr froh drum, dass es einfach jetzt nur diese Krankheit ist. Sie ist schlimm und sie ist wahrscheinlich, wenn es denn ausbricht, auch noch schlimmer als jetzt, sag ich mal, für uns Genträger, die wir ja noch ein relativ normales Leben führen können. Aber ich finde es gut, dass ich es weiß, weil ich jetzt halt schon viele Dinge ein bisschen anders wahrnehme, auch auf Arbeit. Ja. Ich meine, ich, ich schaffe eine Herzchirurgie und bin dort viel mit äh, Kindern auch zusammen, die neue Herzen kriegen. Und äh, deren Selbstbewusstsein so, ein, so eine Krankheit anzunehmen, ich glaube, damit kann man, kann man sich ein Riesenbeispiel dran nehmen. Und es macht mir meine Arbeit echt leichter, weil ich mich wesentlich weniger über Dinge aufrege, als ich es früher vielleicht noch gemacht habe. Und, oder mich über, einfach über bestimmte Dinge ärgert, die ich eigentlich sowieso nicht ändern kann. Ne? Und das ist so ein Punkt, glaube ich, der, der sich tatsächlich so ein bisschen für mich, einfach dieser Blick darauf hat sich für mich ein bisschen geändert. Jedes Kind ist für mich so das Vorbild gewesen. Also ich habe sehr zu knabbern gehabt am Anfang, jetzt gerade als junge Mutti, dann auf eine Station plötzlich zu kommen und nicht nur mit Erwachsenen zu tun zu haben, sondern auch plötzlich mit Kindern. Und, ähm, ich, wir haben Kinder dabei, die sind im Januar geboren und haben jetzt ein Herzchen gekickt, haben wir jetzt eins quasi und das ist schon so, wenn ich mir überlege, wie schnell die jetzt wieder plötzlich in ihrem Bettchen lag, einen angestrahlt hat und einfach gelacht hat und du denkst dir so, die hat gerade eine riesen OP hinter sich, dieses kleine Würmchen Leben und ist völlig unbeeindruckt gefühlt davon vom, vom, vom Kopf her ne? und, und, und lächelt dich dann an und, und ist da fröhlich und ich glaube davon kann man sich schon noch eine ganz schön dicke, dicke Scheibe einfach abschneiden dieses, Selbst, dieses Selbstverständnis für Krankheit einfach und dass es auch nicht schlimm ist, wenn man krank ist, dass es jeden treffen kann und äh, dass es auch nicht schlimm ist, wenn die Leute einfach so sind, wie sie sind. Also meine Tochter ist da ja auch ein gutes Beispiel. Ja? dass äh, sie einfach ihren Opa so nimmt, wie er ist und dass sie das einfach mit so einem, so einem Herzblut macht. Ja? Also klar, sie schimpft ihn, wenn er mal mit der Überbewegung aus Versehen sie tritt oder wenn, sie, äh, wenn, wenn, wenn er einfach so nervös ist, das, das, da reagiert sie sehr äh, empfindlich drauf, das kann sie nicht. Und dann schimpft sie ihn immer und dann wird sie laut und dann wird sie bockig und knatschig und dann schläft sie aber bei Oma und Opa und dann ist sie wieder... Dass sie dann nachts zu ihrer Oma sagt, ich gehe jetzt zum Opa rüber und, tuk, tuk, tuk, tuk. und dann kuschelt sie sich an ihren Opa. Also so die, sie holt sich da trotzdem irgendwie so die, die, die Zeit mit ihm, das finde ich total schön. Ja? Und diese natürlich, dieser natürliche Umgang einfach mit solchen Themen, das ist ich, wunderbar. Ja? Das ist einfach total, total schön zu sehen. Und da sind dann die Kleinen halt auf Station das Vorbild, da sind aber auch, wie gesagt, meine Tochter halt auch ein ganz, ganz großer Teil, ein ganz großes Vorbild für mich. Oder auch mein Mann, muss ich ehrlich zugeben, der wesentlich weniger bei meinem Vater die Sachen irgendwie so störend empfindet und ihn einfach so nimmt, wie er ist, wo ich dann so teilweise da sitze und denke mir so, oh, das, ist, oh, das wird schon wieder schlimmer, gerade mit diesen ja, mit diesen Mimik-Sachen und auch mit den Geräuschen, die er macht. Und ich denke dann immer, oh Gott, jetzt sind alle total empfindlich. Also mein Mann nimmt es auch mit so einer es ist sehr großen Natürlichkeit. Also er ist selber sehr geräuschempfindlich, eher auch jemand, der das eigentlich überhaupt nicht mag, wenn, ich mal, wenn jemand neben ihm Chips ist oder so. Ähm, kann er eigentlich gar nicht. Würde ich auch abends nicht machen. Ja? Also außer er ist selber welche, dann wird es nicht so laut. Aber der, der nimmt meinen Papa dann halt einfach so und wenn, wenn man dann, wir machen ja doch relativ häufig was zusammen, gehen wandern und, und spazieren oder einfach mal mittags auf, aufs Sofa und, und einfach mal ein bisschen ähm, Kaffee und Kuchen, ne, so ein bisschen schnacken und es ist, so, ist einfach so schön, wie auch mein Vater das dann genießt, dass er sich mit ihm dann mal so ein bisschen unterhalten kann und so. habe ich jetzt nicht ganz so, also ich, ich hab da eher noch so das Bedürfnis, eher noch so, naja, er ist halt krank und ich will ihn dann lieber behüten und so, wo, wo er dann halt oft dann auch zu meiner Mutter mal sagt, so, hey, er kann das noch alleine oder lass ihn das jetzt einfach mal machen, lass ihn doch mal ausreden. Das kann dein Papa noch alleine, wenn der was trinken möchte, sagt das dir schon so, ne? In, diese, in dieser Art, wo man dann einfach so ein bisschen als äh, Tochter oder als Mutter anfängt, dann doch äh, etwas fürsorglicher zu sein. Für uns war das ja dann schon auch damit äh, einhergehend, dass wir halt umgezogen sind in dieser Zeit. Es war halt alles so ein bisschen im Umbruch bei uns. Wir sind ja dann nach Freiburg gezogen, von Hessen aus. Ähm, war sowieso schon mal klar, dass wir so ein bisschen, sei mal, den, den, ähm, die sozialen Kontakte so ein bisschen äh, weniger wurden beziehungsweise sich dann natürlich aus äh, Bekanntschaften halt nicht mehr ergeben hat. Ähm, aber ich muss schon sagen, dass das Umfeld recht offen reagiert hat und ich da sehr froh bin, dass meine Eltern, wie auch ich, einen Freundeskreis haben, die das sehr stark auch angenommen haben. Ich glaube, es liegt daran, dass tatsächlich auch viele halt auch aus diesem pflegerischen Beruf kommen. Also das ist... oder aus der Feuerwehr. Ne? Mein Vater war sehr lange Zeit Feuerwehr in der Feuerwehr in Merzig halt aktiv. Und die haben das einfach so hingenommen. Klar, er konnte nicht mehr mit rausfahren oder so, aber auf Feuerwehrfesten und so war er ja trotzdem noch mit dabei. Und das ist schon ganz gut. Da haben sich tatsächlich auch eine Freundschaft sehr vertieft, die dann so jetzt mittlerweile, meine Eltern sind ja dann hinterhergezogen nach Freiburg, einfach damit mein Papa noch ein bisschen die Zeit genießen kann, die er jetzt so hat und einfach, dass sie für uns auch da sein können, wenn halt einfach wir Hilfe brauchen mit Ela Und das ist schon ganz schön. Und die kommen die dann einfach mal besuchen und das ist, äh, spricht ja sehr dafür. Und äh, ja, nehmen ihn halt, wie er ist und es tut ihm auch unheimlich gut. War es tatsächlich eher Familie, die sich dann noch mehr abgekapselt hat als sowieso schon. Also die Geschwister meines Vaters, ähm, die hatten eh nie so viel Kontakt. Aber das ist halt irgendwie noch weniger geworden in der Zeit und das ist halt gut. Sie betrifft es halt nicht. Ja, weil es die Mutter nicht hat, und äh, da fragt nicht einer mal. Das ja, ist das eigentlich ist sehr traurig, also sehr, sehr schade. Sie wissen es, aber es fragt nicht einer. Aber die Freunde, die meine Eltern tatsächlich jetzt schon sehr viele Jahre haben oder hatten, die sind auch immer noch weiterhin da, und äh, weil sie es nicht anders kennen. Und für sie ist dann wahrscheinlich die Angst, auch nicht so groß selber betroffen zu sein. Ich glaube, das ist dann immer so der Punkt dahinter, Wobei bei uns jetzt tatsächlich die äh, Familienverhältnisse vorher schon sehr schwierig waren. Also es gab halt vorher schon nicht viel Kontakt, aber man hätte sich halt irgendwie gewünscht, dass durch so eine Krankheit man einfach so ein bisschen Ja, und wenn es bloß einfach mal nachfragen wäre, ne? das wäre so der Punkt. Also es gibt tatsächlich nur eine Schwester, die ab und zu mal schreibt. Ähm, das ist aber auch die, die vorher schon ab und zu mal geschrieben hat. Ne? Und, ähm, ja, aber es ist, ich, ich man akzeptiert es halt, ne? Es ist halt so. Eigentlich gar nicht mal so viel. Also es klingt jetzt vielleicht blöd, aber es ist äh, klar, man, man nimmt viele Sachen mit und man, man lebt halt bewusster und es gibt halt wenig Tage, wo jetzt, sage ich mal, Huntington kein Thema ist. Halt auch auf, auf dessen Grund basierend, dass mein Vater halt in der Nähe wohnt. Ähm, aber ansonsten ist es ja im Moment eigentlich erstmal nur die Bestätigung, dass ich diesen, diese äh, Sache habe. Mehr ist es ja erstmal nicht. Ich gehe trotzdem weiter arbeiten, meine Tochter muss trotzdem in die Kita, mein Mann geht weiter arbeiten und der Alltag ist der gleiche. Ich muss Wäsche waschen, ich muss putzen, ich muss den Haushalt schmeißen. Ähm, wir müssen kochen, wir müssen das Auto in die Werkstatt bringen. Ja, also die, die, die, Der Alltag ist ja der gleiche, das ist ja derselbe. Und der verändert sich ja nicht nur, weil man jetzt plötzlich das weiß. Das wird ja dann tatsächlich erst anders, wenn man ja wenn man, wenn man tatsächlich krank ist oder wenn man diesen Test macht, um eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Und das war ja bei mir jetzt zum Beispiel nicht der Fall. Klar, ich wollte es wissen, einfach auch wegen der Familienplanung. Wir haben jetzt ein gesundes Kind und äh, sind sehr glücklich darüber, dass es Ela gut geht, dass sie so ist, wie sie ist. Und dafür lieben wir sie sehr. Einfach ihre, ihre stürmische Art und ihr ihre großes Herz und ihre große Klappe. Das ist ähm, zuckersüß. Und wie gesagt, manchmal muss man sie lieb haben und manchmal muss man sie lieb haben. Sie ist äh, der Mittelpunkt von uns allen und sie lebt uns das vor. und Vielleicht kommt noch ein zweites Geschwisterchen, ja, weiß keine Ahnung, mal gucken, was sich jetzt noch kommt. Ich meine, noch fühle ich mich jung genug dafür, um nochmal Mama zu werden und ähm, es ist das ist tatsächlich so ein Punkt, der, der mich bei der Krankheit ein bisschen genervt hat am Anfang, weil man ja doch sehr viel äh, im Internet dann auch macht. Also ich bin sehr aktiv auf diesen Facebook-Gruppen und gucke da halt auch öfter mal rein. Und das ist schon der Punkt halt einfach auch, dass äh, da draußen immer noch Leute rumspringen, die sagen, dass man mit einer Genkrankheit keine Kinder kriegen kann. Und dass sie es für schlimm erachten, wenn wir uns so selber an diesem Punkt haben, dass wir sagen, also, dass ich für mich selber jetzt zum Beispiel die Entscheidung getroffen habe, zu sagen, ich kriege mein zweites Kind auch auf dem natürlichen Weg. Das kann keiner nachvollziehen. Und dann gibt es immer sehr oft böse Worte. Und das finde ich schlimm. Das ist für mich was, was mich auch sehr schnell dazu gebracht hat, zu sagen, man muss diese Krankheit mehr in den Fokus rücken. Man muss mehr, also nicht nur diese Krankheit, einfach auch mal mehr darüber reden, wie es den Leuten damit geht, zu wissen, dass es diese Krankheit in mir gibt. Und welche Argumente man einfach bringt, um zu sagen und, und ja, dass man sich einfach auch nicht rechtfertigen muss vor Wildfremden im Internet, nur weil sie meinen, sie müssten da jetzt einfach mal äh, auf den Putz hauen. Das ist tatsächlich was, was mich sehr, sehr oft sehr mitnimmt. Also wo ich dann abends auch echt manchmal nur noch kopfschüttelnd vor meinem Handy sitze und mir denke, dass, dass, dass es solche Denkweisen noch gibt. Ja, ich meine, wir, wir freuen uns alle, Darüber in Zeiten zu leben, wo jeder seine Entscheidungen für sich selber treffen kann, darf und soll. Und ähm, es muss an der Zeit sein, das zu respektieren, dass jeder diese Entscheidung für sich selber trifft. Es gibt gute Gründe zu sagen, ich verzichte auf den Kinderwunsch. Wenn jemand das kann und das mit sich selber so ausmachen kann, ist das gut, ist das schön, Da er das gerne tun. Aber es muss auch akzeptabel sein, dass es Leute gibt wie mich, die diesen Kinderwunsch halt nicht an den Nagel hängen. Und ich glaube, ich gehöre zu den 99 Prozent, würde ich sagen, die vor dem Test gesagt haben, wenn ich positiv bin, lasse ich mich sofort sterilisieren und kriege keine Kinder mehr. Und, ne? Aber mittlerweile einfach jetzt mit der Zeit und zu wissen, äh, ja, einfach, einfach zu wissen, dass es jetzt so ist und dass man damit auch plötzlich leben kann. Und auch äh, zu sehen an meinem Vater, wie gesagt, er ist jetzt 60. Das ist und er hat bestimmt noch so seine 10, 15 Jahre, würde ich jetzt mal schätzen, so wie es jetzt momentan läuft, ähm, kann ich meinen Kindern noch ein gutes Leben geben und ich kann auch äh, mich vor ihnen rechtfertigen natürlich. Ich kann ihnen auch sagen, hier, ihr könnt ein ganz normales Leben leben. Und selbst wenn sie betroffen sind, können sie tatsächlich bei ihrem ersten Kind genau diese Entscheidung selber treffen. Sie können selber überlegen, ob sie sich künstlich befruchten lassen oder nicht. Aber es ist halt, künstliche Befruchtung hat immer was mit dem Kopf zu tun. Nicht nur mit dem Geldbeutel, was auch schon schlimm genug ist, weil es sehr teuer ist. aber man weiß ja auch, man kriegt ja auch keine Garantie dafür, dass das alles so funktioniert. Und dann wird man drei, vier, fünf Mal am Anfang schwanger, kriegt drei, vier, fünf Mal gesagt, die Huse kriegen jetzt ein Kind, freut sich drauf und dann wird es doch nichts. Und die, die, diesen Druck, sich selber dann zu geben, damit muss man auch erstmal umgehen können. Also ich habe, ja, wir haben uns da eigentlich, war das so ohne, ohne große Worte bei uns tatsächlich dann einfach auch äh, so drin, dass wir beide gesagt haben, wenn, dann auf dem natürlichen Wege. Also, wenn es sein soll, soll es so sein, dann kriegt ihr lang Geschwisterchen, soll es nicht sein. Haben wir eine tolle Tochter, <lacht> die uns das Leben schon versüßt. Aber es wird einfach Zeit, dass die Leute mehr mit Respekt an, die, an diese Sache rangehen. und es ist immer mit ganz vielen Emotionen behaftet und gerade, wenn die Leute gerade frisch ihren Gentest haben oder gerade frisch die Diagnose in die Familien kommen, sind das Emotionen, die keiner nachvollziehen kann. Keiner, selbst die, die wir es durchhaben, wir können nie in den anderen reingucken. Aber umso wichtiger ist einfach so dieser Punkt zu sagen, so, erzähl mir doch mal deine Geschichte. Und umso wichtiger ist es zuzuhören, und umso wichtiger ist es, es, einfach zu akzeptieren, dass die Meinung vielleicht an der Stelle eine andere ist. Und nicht sich so zu sehr von den negativen Gedanken von anderen leiten zu lassen, weil man nie weiß, was da, da dahinter steckt. Für mich war die Deutsche Huntington Hilfe tatsächlich der erste Anlaufpunkt. Also, als damals der Hausarzt und der Neurologe, als mein Vater dann in die Klinik kam, ähm, war das so der erste Punkt, dass man tatsächlich einfach mal gegoogelt hat und hat halt mal gehorcht, hat dann halt, Facebook war dann so ein, eine der ersten Sachen, sehr schnell habe ich dann gesehen, okay, da gibt es noch, eine, eine, da gibt's irgendwas Offizielles, da guckt man jetzt halt mal drauf und ähm, da bin ich sehr, bin ich sehr dankbar für, für diese Seite einfach auch gewesen, weil man halt nochmal ein, etwas, sag ich mal, ja, also emotionsloseren Blick drauf kriegt, so einfach kühl die Fakten und äh, ohne irgendwelche Interpretationen, jetzt negativ oder positiv belastet, sei mal dahingestellt, aber einfach erstmal Fakten, einfach mal das medizinische Hintergrundwissen, das war was, was uns wirklich sehr geholfen hat, einfach mal zu verstehen. Was steckt eigentlich dahinter? Was, was heißt Handdinken eigentlich? Und was heißt es denn, wenn ich jetzt dann Genträger bin? Das war schon, war, war schon so ein Punkt. Also, und dann halt natürlich schnell eine Selbsthilfegruppe. Ich hatte jetzt das Glück, dass, dadurch, dass ich in Gießen gewohnt habe, wir in Marburg die nächste äh, Gruppe hatten. Und bin da auch sehr herzlich und total lieb ähm, aufgenommen worden alle direkt du und alle, also es war irgendwie, ja, es hat einfach irgendwie so menschlich einfach gepasst. Ne? Und ähm, egal, was man gesagt hat, man wurde irgendwie nicht, nicht verurteilt. Und ich war tatsächlich zu diesem Zeitpunkt halt wirklich noch so der Meinung, wenn mein Test positiv ist, werde ich mich sterilisieren lassen. Da war ich so, da hätte ich, hätte ich für unterschrieben. Und das war dann einfach gut zu sehen. Ich hatte dann ja die, die ähm, die Anne zum Beispiel mit dabei, vom hessischen Stammtisch, die sich ja selber nicht hat testen lassen. Und die war für mich so ein Positivbeispiel, auch ihr Papa. Ja? Wie, wie, wie der damit umgegangen ist, nach dem Tod seiner Frau sich weiterhin dafür einzusetzen und wie er versucht hat, einfach alles so ein bisschen auch die guten Seiten zu zeigen. Wie Anne ihr Leben lebt mit zwei Kindern und, und Mann und, und so. Einfach so, ein, so, so dieses Positive. Also Sie ist ja eh so ein, glaube ich, sehr grundpositiver Mensch. Und das hat mich dann schon echt beeindruckt. Also es hat wirklich äh, Spuren hinterlassen, dieser Tag bei denen. Und dann sind wir umgezogen. Und dann habe ich mich auch sehr schnell äh, sozusagen nach dem nächsten Stammtisch umgeschaut. Und jetzt ähm, bin ich quasi da ja dann auch mit dabei und helfe der Organisatorin so ein bisschen mit. Und wir haben jetzt auch einen Genträger-Stammtisch integriert, weil es einfach bei uns äh, einige Anfragen gab von jungen Pärchen, die quasi in einer ähnlichen Konstellation sind, wie jetzt ähm, ja, mein Mann und ich. Die, ähm, und es ist einfach so schön zu sehen, wie das so zu so einer Familie einfach wächst. Ne? Und wir hatten jetzt wieder Genträgerstammtisch vor ein paar Tagen und es war einfach so. Oh, war so schön zu sehen, da war eine junge Familie, die haben habe ich vor einem Jahr das letzte Mal gesehen und da war noch so ah, mal gucken, vielleicht lassen wir uns künstlich befruchten beim zweiten Kind oder vielleicht machen wir es doch auf natürlichem Weg, wir wissen es noch nicht genau, wir wollen ein zweites Kind. Und jetzt saßen sie halt mit so einem fünf Wochen alten kleinen süßen Fratz da und haben halt, das geht dann einfach so richtig schön, das sind halt einfach so positive Momente, die man dann mitnimmt und da ist die DHH natürlich äh, ein riesen Anlaufpunkt, auch stund, stattdessen, ähm, dass sie quasi den, den Rahmen dafür bildet, ja, und ähm, ja, einfach den Leuten eine Plattform bietet, ne, und das ist sehr, sehr wichtig. Und es wird halt auch jetzt umso wichtiger, umso mehr ähm, junge Leute halt da reinkommen, ja. Und dann sind halt solche Projekte wie hier dieses Natürlich umso wichtiger, um dem Ganzen eine Stimme zu geben und ein Gesicht zu geben. Und dass die Leute einfach sehen, sie sind nicht alleine. So unterschiedlich und so ja, kompliziert, wie es manchmal ist. Aber man ist nicht alleine und es geht jedem anders, aber irgendwie auch wiederum gleich. Und es ist schön zu sehen, dass einfach jeder so füreinander da ist. Es ja. ist, glaube ich, wichtig, den Leuten einfach auch nochmal zu sagen, was ich ja schon gesagt habe, sich einfach nicht so beeinflussen zu lassen von den negativen Dingen und zu versuchen, das Positive an den Sachen zu sehen. Ja, einfach das, das keiner kann sein Leben, also keiner kann das Leben von jemand anderem führen. Jeder muss sein eigenes Leben führen und leben. Und äh, egal, wie dunkel es drumherum ist, wenn du dein eigenes Licht einfach anlässt und, und versuchst, es auch anzulassen, äh, kann nicht mehr viel passieren. Auch dann wird irgendwann die Dunkelheit um dich rum ein bisschen heller. Das war ein Spruch, den mein Papa mir mal gesagt hat. Und das ist glaube ich so, ähm, der trifft, glaube ich, hier ganz gut rein. Und das ist, ist einfach unheimlich wichtig, dass man selber für sich so die, die einfach versucht, das Positive zu sehen und egal, wie scheiße es einem manchmal geht. Ich stehe auch manchmal daheim vor der Wand und könnte dagegen hauen und, oder schrei einfach mal kurz laut ins Zimmer rein, weil gerade alles doof. Aber es gibt halt auch einfach die schönen Sachen und die kleinen Sachen und die ja einfach die Welt mal wieder ein bisschen durch Kinderaugen sehen. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den ich gern mitgeben möchte. Meine Tochter macht für ihren Opa immer ähm, Magiewasser. Kam daher, dass meine Eltern auf ihrem Balkon eine kleine Magi-Pflanze stehen hatten aus Magikraut. Und äh, sie macht dann immer ihren, ihren ähm, Zaubertrank da draus, schmeißt da alle möglichen Kräuter rein und dann wird beim Opa immer die Beine und die Arme damit besprüht oder beschmiert, was er halt gerade hat, damit die Überbewegung halt weg ist, weil der Opa ja dann gesund wird. Und ich glaube, so diese, so naiv, wie es manchmal ist, aber ich glaube, so diesen Weg da dran zu gehen, ich glaube, den sollten wir uns alle, alle einfach ein Beispiel nehmen und das Ganze mit einem Lächeln sehen. Ich weiß, ich glaube, ich habe tatsächlich nach dem Gentest nur am Fahrstuhl einmal kurz geheult. Und ich habe seitdem nie wieder für diese Krankheit geweint. Das wird vielleicht noch mal kommen, wenn dann irgendwann mein Papa tatsächlich mal kranker ist. Aber so viel Platz möchte ich der Krankheit einfach nicht in meinem Leben geben. Weil da viel zu viel noch Schöneres ist. Ja.